40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, Neunundsiebzig Achtzig Einundachtzig Zweiundachtzig Dreiundachtzig Vierundachtzig Fünfundachtzig Sechsundachtzig Siebenundachtzig Achtundachtzig Neunundachtzig Neunzig Einundneunzig Zweiundneunzig Neunundneunzig 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 100, 200, 357, 1000, 2000, 3764